Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Varios. Wir joinen sofort auf den Server drauf. Da sind gerade ein paar Leute drauf. Aber die werden jetzt äh, gleich wieder rausgehen, glaube ich. So. Äh, ich bin froh, dass mich jemand, noch niemand gefunden hat. Ich habe gerade die Folge hochgeladen. Achtung, da ist schon ein Strike. Beteiligt an die Regeln. Ja, das kommt gerade ein bisschen verzögert. Äh, mit dabei ist wieder mal Chris Core. Kann man ein bisschen Hallo sagen? Hallöchen. <lacht> so. Und wir haben, wie gesagt, heute vor, wir haben jemanden zu. Also, wir haben jemanden zu feinden gefunden. Und zwar Hashtag Armageddon. Allerdings möchte möcht ich nicht gegen die kämpfen. Denn. Also, noch nicht. Ich möchte nämlich erstmal ein bisschen eine Quip haben, bevor ich gegen die kämpfe. So, und wir wollen uns hier gerade ein bisschen runter. Am besten mittig, Mike. So, und ihr seht schon, die sind in einer Minute weg. Ich habe extra gewartet, bis ich die verguckelt habe. Weil die haben mich angeschrieben, wollten wir kämpfen. Aber ich meinte halt. Äh, erst wenn ich ein bisschen mehr bekomme, aber ich habe ja nur viel Iron. Und die können äh, ja eigentlich Mike? überhaupt nicht wissen, wo ich bin. Deshalb ist das ein bisschen gut hier gerade für mich. Mike? Ja. Jetzt bei deinem Texture Pack eigentlich die Funktion, dass du, ähm, wenn die Fackeln an sind, dass das dann leuchtet, dass du die nur in der Hand haben musst? Äh, cool. Das ist nicht der Texture Pack, das ist wegen Optifine. Aber ich weiß es gerade nicht. Alter, habe ich mich erschrocken wegen der Höhle. Null. Mhm. Oh, die Pilze. Ah guck mal hier, siehst du? Optifine. Das ja. leuchtet. Voll geil das Lava Oh mein Gott Oh Minschacht Ja, ich sehe es. Warte, oh, ich warte war kurz, du, bis die raus sind aus dem Server, dann sneak ich. Mit Lack hast, ist er noch nicht gelootet. Aber warum ist es hier so hell? Und wo kommt diese Helligkeit? Das ist Lava, Lava, aber die kann nicht so hell sein, oder? Das ist Gold. Hier kann niemand gewesen sein, sonst hätten die doch das Gold mitgenommen, oder? Oder bin ich gerade behindert? Ja, Warte, wer ist auf dem Server? ist Die sind gerade rausgegangen. Okay. Aber gibt's ja jetzt auch für euch ein Team Corona? Äh, Corina. <lacht> also Corina. Ich dachte schon. Ja. Äh, das Ding ist, ich glaube, Monte sind ausgeschaltet. Ich habe bisher noch keinen einzigen Mod Mob gesehen. Warte mal, ich glaube, der hat sich mal runtergebaut. Kann das sein? Was? Das, hm? was du so gerade, gerade runterging. So diese Treppen, weißt du? Diese Treppen mäßig runtergegangen ist. Ich glaube, das war jemand, das war ein Nein. Spieler. Nein, das ist automatisch so generiert. Achso, okay. Oh! Oh! oh schade. schade! Oh, du hast Pumpkins. Ja, die brauche ich aber nicht für das Projekt, Junge. Die gibt's nicht. Ich brauche nichts alles. Ich, ich brauche das alles nicht. Ich äh, versuche mal noch ein bisschen hier zu erkunden dann strip man nicht, Leute. Ich möchte mich nur ein bisschen hier erkunden. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ähm, ich glaube nicht, dass er mich finden wird. Deshalb spanne ich mich erstmal ein bisschen. Ja, der ist eh in 5 Minuten raus. Das passt schon. Der wird hier nicht sein. Am Ende tot. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau, ja, ja. Passage schon, Passage und Ja, ja. Ähm, gehen wir mal da lang. Aber es kommen wirklich keine Monster. Das ist voll seltsam. Es gibt keine, glaube ich. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, hier gibt es nichts. Deshalb graben wir uns einfach ganz mal runter. Dort hinten, wo die Treppe war. Okay, ich habe gerade... Das waren die Partikel, glaube ich. Ich denke immer, da ist jemand. Wir mm, haben ja genug Essen, deshalb kann ich so viel rennen, wie ich will. Warte, wo war denn jetzt die Treppe? Bin ich dumm? Die war doch hier, oder? Hier nach unten oder so. Da, hier. I think. Okay, da gibt nichts. Komm, gehen wir hier lang. Eisen. Okay, war keine Treppe. Egal, komm mich runter. Ähm, ein bisschen Licht für euch, damit ich ein paar wackeln immer setzen kann. Ja, am besten nicht da, Mike. <lacht> <lacht> so, wir graben uns ein bisschen runter, bis wir bei ähm, Bedrock ne? sind. Mike ja. den hinter dir wieder zumachen, ne? Hinter mir? er soll es hinter dir vielleicht wieder zumachen. Ach so. Ja. Damit der da melde ne, nicht einfach mal weggeklackt schweigen kannst du weißt du. Dann baut das hier hin. Ja, am besten. <lacht> weiß jetzt nicht ob das obvious ist oder nicht aber komm passt jetzt reicht ich habe, was als ob ich schon wir nehmen jetzt wirklich schon fast fünf minuten auf das, ist krass. Ja. das aber ist gold krass. perfekt ja äh, ist wir haben aber leider keine goldäpfel deshalb ist das bin ich blöde ja, aber wir wenn wir äpfel finden sollten dann sind wir richtig gut ausgestattet und hier ist schon bedrock oh, okay sagen wir ah, mal das ist. warte wo soll ich hinbauen soll ich mich ab hier bauen Nee, ja. Ich würde sagen, ab hier ungefähr. Ich würde sagen, ab hier. Wir waren nochmal 7 vor äh, Bedrock, glaube ich, ne? 7 über Bedrock? Soll ich nicht abschauen? 4 oder 7 waren es über Bedrock? Ich weiß genau. es auch nicht mehr. Ich hab lange kein Minecraft mehr gespielt. gehen jetzt ein bisschen strip meinen. Oh, junge, Redstone, Redstone, Alter. Geil. Ich <lacht> wollte schon immer <lacht> Redstone haben. haben. Mein Lieblings-Item mit Minecraft. Ich weiß, wir ich sind auf der richtigen der... Höhe, weil okay. ich will jetzt nicht nachgucken, weil sonst kann man meine Chords sehen und. Äh... Deine Spitzhacke ist übrigens der Strip. Ja. Oh. Äh, da hast du hast noch genau drei Eisen. Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Holz mehr. Doch, doch. So, Inventar. Ein bisschen cleaner machen. Äh, oh, Shit. Genau drei Eisen. Du, Komm mal, Mike, du bist aufgeschlossen. Du hast sogar verschiedene Holzarten in deinen Stick eingeintegriert. Tut mir fest manchmal ein bisschen laggt. Das kann manchmal vorkommen. Ja. Also, wir sind auf jeden Fall noch auf der Suche nach Dias. Mehr nicht. <lacht> <lacht> Deshalb äh, hast du irgendwas zu irgendeinem Thema? Um, generell, dass ich ja mit dir Varro, Varios im äh, nächsten in der nächsten fünf, Folge, dass wir dann zusammen machen werden, weil dann können wir das Texture Pack ja wieder benutzen. Genau, dann können wir das Princess Texture Pack benutzen. Yay! Um, vielleicht machen wir es ja noch ein bisschen überarbeitet. Ich bin zwar nicht mehr so der Texture Pack Schreiber, aber ich Zeichner, Aber ich habe mal von Zeit Texture Packs gezeichnet. Ich kann, ich kann auch Texture Packs machen so. Jetzt Na dann. Ich habe das ja auch gemacht. Die Sache ist, also ich habe nicht alles selber gepixelt, sondern ich habe ein bisschen was geklaut. Ich meine, äh, äh, ausgeliehen. Aber, äh, <lacht> ansonsten, so manche Sachen habe ich selber gepixelt. Ja. Ja, auf jeden Fall wird das Ganze so aussehen, dass äh, ich natürlich selber dann auch äh, jedes Mal meine Parts hochladen werde. Und ich glaube, wenn wir beide, wenn wir beide generell relativ gut äh, im Zusammenspielen, deswegen ja. denke ich mal, dass wir sogar ganz gut miteinander arbeiten können. Wie kann das sein, dass ich jetzt immer noch keine... Ich habe wirklich nichts gefunden ja bisher. Ja, kann sein, dass vielleicht der Spot ein bisschen kacke ist gerade. Ja, ich merk's. Vielleicht soll ich ein bisschen weiter hoch? Ja, versuch mal so ein, zwei Blöcke hoch zu gehen. Man baut doch am besten hinter dir wieder alles zu. Dann kann, ich keine, kann der keiner äh, so schnell hinterher. aber da muss ich die Facken wieder abbauen. Das ist ein bisschen zu nervig für mich gerade. Okay. Also, warte ich das eh immer jetzt ab jetzt so, dass ich äh, die Folge also hochlade und direkt dann neu aufnehme, damit mich. du Wenn nicht, dann mach mal kurz neues Eisen. Ich habe sehr, sehr viel Eisen. Eisen. Ich brauche nichts. Okay. Good. Aber hier haben wir wieder Gold. Alter, wie viel Gold hast du allein jetzt schon? Okay, der wird jetzt rausgehen, der Typ. Ja, dann brauch ich ja nicht mehr sneaken, ne? Passt. Mike, wie, lange, wie viel Gold hast du jetzt allein schon? 26. Nee, 22, okay. Holy shit. Also, plus die 8 äh, gold die ich äh, letzte Folge gebraten habe. Holy shit. Also, ich glaube, Gold-App für mäßig, ich erstmal keinen. Was hat in Strike bekommen, da er seit. keinen Feinkontakt mehr hatte? Seit 5? Kein. Was? Okay. Scheiße, ich brauch Feinkontakt. Ja, du hast seit 5. Du musst fünf, alle 5 fünf Episoden Feinkontakt haben, oder was? Oder du wie? Eins. Hat, da er seit 5 irgendwas keinen Feinkontakt mehr hatte. Ich, ich schätze mal nach 5 Folgen. Okay, ich. dann werden wir einfach nächste Folge äh, gegen die Fighten. <lacht> Soll ich dann einfach die Quads zeigen? Weil ich ja eh mit den Fighten werde. Keine Ahnung. will oh, mich ich nur in der, in der noch ein bisschen vorbereiten. Weil ich darf ja nichts auf, ausblenden, deshalb ist das ein bisschen blöd. Man kann zwar sagen, ja im Original Waro haben ja auch nichts ausgeschnitten, haben ja auch äh, ein bisschen was rausgeschnitten und so. Oder halt irgendwas, so ein Bild draufgepackt, zum Beispiel auf F3. Aber das Ding ist, hier, das sind ja, hier ist ja halt wirklich jeder kann hier rein. Es gibt die Leute, die haben, wir haben gerade YouTube angefangen und sind hier drin. Weiß nicht, wie solche Leute reinkommen, aber jeder kann mitmachen. Deshalb kann ich schon verstehen, dass man wirklich nichts editieren kann. Ähm, ist halt ein, aber auch so ein Nachteil, wenn man dann ja. F3 nicht drücken kann. Ohne dass dann Leute einen direkt snipen wollen. Hast du ja gesehen, was äh, letzte Folge passiert ist. Mhm. Ja. Junge, wie kann das sein, dass ich nichts finde? Oh, jetzt muss ich kurz meinen Ofen rausholen. Damit ich... Äh, nicht das? Kurz den, den Ofen das hier. Was? Kurz den Ofen raushasteln? Immer. Ich würde dahinter vielleicht noch zwei, einfach nur zwei Steine bauen, einfach aus Prinzip. Einfach nur so ein bisschen paranoid spielen. <lacht> Leute. Wenn das hier keine... Oh Gott. Wenn das hier keine krasse Folge heute ist, ne, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, intensiv. Intensiv. Ja. Ich weiß nicht, was dieses Null bedeutet. Kann sein, dass das die Kills sind. Glauben ich auch. Für das Skill. <lacht> so. <lacht> ja. Genau. Jo, erstmal eine äh, <lacht> Ich wollte gerade sagen, erstmal eine Hacke machen. Mal Eigen... Ne? Wir sprechen das mal lieber nicht aus, in Amerika ist das ein Schimpfwort. <lacht> Was? Ach, wir nehmen schon 10 Minuten auf, das ist krass. Wie gesagt, ich würde halt gerne länger machen. Und dass man jede, alle 5 Folgen fighten muss? Also anscheinend. Äh, ja, dann werden wir gucken. Ich hoffe, dass ich nicht nächste, die nächste Folge schon alles weg habe. Sonst, äh, ganz ehrlich, dann bringe ich mich um. Dann mache ich kurz... Wieet! LMA, Wieet! und dann bin ich tot. Das finde ich eigentlich lächerlich. Oh, yes! Oh. Endlich! Endlich! Guys, wir sind was gefunden haben! Blaue Dias! <lacht> Shine bright like a diamond. Okay. Oh, nice! Es sind fünf, es sind fünf! Ich liebe mein Leben, ich liebe mein Leben. Es sind fünf, okay, nice. Chris, es sind fünf. Oh mein Gott. Was machst du jetzt? dia Helm, Dia Schuhe oder Schwert? Oh mein Gott, ich hab Leder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Du ich hast noch, noch eine Buch. Ne? Äh... Moment mal, Ja, ja, ja, ja ich Die weiß. Pickel und Schwert würde ich sagen. Nein, nur Picke. Oh? Ich brauche ich brauch noch äh, für das Enchantment-Table. Achso, stimmt. Zwei Stück, glaube ich, ne? Äh, ich, hab, fuck, ich muss Lava finden. Du äh, hast vorhin... Äh, ah, Lava ich habe hab vorhin gehabt, Lava was? gefunden, stimmt. Du hast recht. Ähm, dann bauen wir kurz das hier ab. Dann werden wir Anfang nächste Folge ein bisschen enchanten und dann fighten, denke ich mal. Äh, ja, komm. Komm mal jetzt mal. Da hat es ja nicht mehr viel Zeit, ne? Was habe ich nicht mehr? Noch drei Minuten. Äh, ich gucke auf die Aufnahme, nehme wir mal vier Minuten. Das ist so ein Minute irgendwie falsch. Weil ich nehme gerade erst vier Minuten, okay, fast zwölf Minuten nehme ich gerade auf. Deshalb. Oh, da kaut hier die PvP-Tricks raus. Wenn man auf zwei Blöcken ist, äh, wenn man unter zwei Blöcken steht, immer die ganze Zeit springen, das ist man schneller. Immer PvP da hinten war Lava, hast du gesehen? Ja, ja genau. Hier ist Wasser. Da Moment, ich kann einen Eimer machen. Haben wir kurz einen Eimer. Ja. Moment. So, gib mir das Wasser, Baby. Danke. <lacht> <lacht> äh, kommen wir von da? Nein. Oh, oh das wird knapp. Ich glaube nicht, dass es noch klappen wird. Wir können es versuchen. Fuck, ich bin wieder falsch. Ich glaube, da war gar keiner, also nicht auf der Höhe. Scheiße, ich habe mich verlaufen. Glaub, du hast dich weiter runtergeballt. Nein. Sicher? Okay, jetzt, jetzt habe ich Angst. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe ich hab mich komplett verlaufen. Pass auf, du bist in so einem obvious spot ne? Was, bin ich auf einem obvious spot Ja. Ach, warte, von wo kam ich denn? Kam ich von weiter hinten? hier vielleicht Kam ich von hier ne scheiße ja wir haben die Folge verkackt äh, ähm, hier hoch oh da oben könnte es sein ja weiter rechts vielleicht links ja direkt da unten oder ist da Lava yes okay. ist Lava perfekt warte was war da unten we back in the okay Lava. Egal. okay ja yeah. um, oh, ja rechts ist doch Gold ne ja aber Machen wir Und da Folge. oben rechts glaube ich auch noch. Junge, wie viel Gold da ist! Geil. Oh Gott, das ist so wirkt gerade! Was ist? Du hast nicht mehr so viel Zeit. Ja, wir machen Anfang nächste Folge einfach noch ein bisschen was. Äh, ja, Fuck, wie mach jetzt, ich das? Jetzt, das, mach das, ist jetzt alles, das ist Gold Das ist nicht genug. Ähm. Moment, lass das mal kurz liegen. <Glacht> Thumbnail <lacht> das ist einfach ein Giftspinnen-Spawner. Das ein, äh, Gift war krass. It. So, und dann, wie ging das nochmal mit? Äh äh, du musst uns auf, auf eine Lavaquelle. Lavaquelle oh. Lava und Wasserquelle. Ja gut, aufeinander. ne? Moment. Lava und dann... Wasserquelle, da, wo, die, wo du das Wasser gesetzt hast. Da muss die Lava hin. Ich hab Angst gerade, weil mir die Zeit. Du musst ausgehen. genau den Start von der Lava, genau auf den Start von das Wasser. Auf das Wasser. Sein. Ja, ja. Da jetzt einfach genau drauf. Zack. Und dann so. Tsch, tsch, tsch, Ja, das ist so Obsidian. Ähnlich. Siehst du es? Das ist Obsidian. Ich sehe das Obsidian, ja. Na, pass auf, ne? Lass das Wasser am besten an, während du das abbaust. Sonst. Ja, ja, ja, ich weiß, aber ran. ich habe nur noch 30 Sekunden. Deshalb äh, ist das gerade ein bisschen blöd. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, dann. Äh, warte, komm, ein Stück bauen wir noch ab. Komm. Schaffen wir es? Leute, lasst ein Like da, wenn ihr glaubt, wir schaffen's. Uff, muss jetzt so Infokarte Infokator um einfügen. Pausiert mal das Video und glaub, Oh ich mein Gott, Leute. Darum. Scheiße. Oh mein Gott, Leute, wir haben es noch geschafft. Das ist jetzt so Wenn es euch gefallen hat, lasst es... Scheiße drauf. Äh, lasst Like da, Leute. Und äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann wahrscheinlich falten. Aber erstmal in den ersten paar Minuten ein bisschen entstanden. Haut rein. Ciao. Ciao.